Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Yeah! Wir spielen weiter und hören uns an, was der rauchende Typ hier zu sagen hat. Wir sind das Roach jetzt. Gary Roach Sanderson, okay. Nicht nach unten, schön. Hallo. Ja, ich kann hier ganz normal durchlaufen und der Typ muss hier voll die Party machen. Achso, ich muss R1 gedrückt halten. Okay, das ist aber cool gemacht. Aber viel schneller als das komme ich nicht voran. Nur so zum Sagen, kurz. Achso, hier ist er. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Fuck, mir ist ein Eispickel davon. Ah, ne, hier ist er. Aber ich habe wirklich L1 und R1 zusammengedrückt. Boah, danke, Mann. Also, es war nicht meine Schuld, das war wirklich Forst. Gott, verdammt. Ich glaube, das war eines. Wie kann ich den überprüfen? Ach so. Ah ja, hier, guck mal. Das Ding hat ja eine riesen Reichweite für das... Ich habe übrigens geguckt, ich glaube die Lautstärke ist okay. Äh, ich hoffe mal, das bleibt. Und sonst, wie gesagt, ich kann das nachreditieren, also die Lautstärke ist nicht so schlimm. Achso, das Ding hat keinen Schalldämpfer. Alles klar. Hätte ich den linken nehmen müssen? Da drin ist nix. Sieht wirklich ein bisschen aus wie Dead Space 3 gerade hier mit dem Planeten. Dieser Eisplaneten Dead Space 3. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle Eislevel gleich aussehen. Das Gute ist, ich kann dem jetzt eigentlich mit dem Herzschlag-Messding folgen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das wirklich so realistisch, realistisch ist, dass äh, die Anzeige anzeigt, wer da wo steht. Ich würde sagen, dass du zwischen blauen und weißen Punkten unterscheiden kannst. Nicht wirklich. Ich will auch ein thermalziehen Das wird hier vielleicht ein bisschen helfen. Ich bin da, und keine Sorge. Außer Sicht bleiben. Einer ist alarmiert. Einfach ruhig. Da ist noch irgendwo einer ich fahr mal außen an mit auseinandernehmen komm das es war ein sauberer hedge oder so das okay da ist noch ein da oben So geht's natürlich schneller. Ich habe Ihre Kommunikation abgehört. Nach Südosten, das C4 bei der Tankanlage anbringen. Wenn das in die Hose geht, gehen wir nach Plan B vor. Hier müssten zwei Feinde stehen. Frage ist, wo kommt der Truck? Ich muss da drüben C4 anbringen. Okay, da ist wieder einer. Solche Missionen sind echt geil gemacht. Ich bin unterwegs. Da ist noch mal einer. Das ist mehr als einer. Ich lasse die mal am... Ich muss dadurch. okay. Okay, ich mach Platz. Okay, kommt da jemand? Die zwei wurden nicht alarmiert dadurch. gut. Außer Sicht bleiben. Machen in Alarmbereitschaft. Achtung, der Truck hat angehalten. Sekunde. Vier Ziele sind ausgestiegen und sehen sich um. Aktivität auf der Landebahn. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Ziehe zu Rechten. Ich mache das mal kurz eben. Mhm. Ich guck ganz, ich keine Sorge, ich hab die Map unter Kontrolle gerade. Der Satellit Der Vorteil an Schalldämpfern, die wissen nicht, von wo ich schieße. Das sind wirklich echt viele Feinde unterwegs. Der war ein bisschen zu nah, glaube ich. Ich lasse die am Leben. Ich will da nicht viel machen. Nicht wirklich mehr als nötig. Das am Anfang war ein bisschen übertrieben, merke ich. Jetzt muss ich da nur reinkommen irgendwie. Warte, also ich denke zumindest am Anfang war ein bisschen viel, dass ich dazu zuerst nach außen rumgelaufen bin und alle getötet habe. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn ich schleiche. Ich finde es aber irgendwie lustig, dass man die ganze Station ablaufen kann, ohne dass man durch Sicherheitstore muss. Oh. Tabis hat das voll unter Kontrolle. hochgehen und das ACS-Modul suchen. Ja chill, ich muss zuerst gucken, ob da jemand steht. Ich finde es das cool, dass wir hier einen Plan B vorbereiten, falls Plan A nicht funktioniert, schon mal von Anfang an. Also wirklich gut. Sollen jetzt schnell weg. Nachladen. Unterwegs. Irgendjemand schießt noch auf mich, aber das ist okay. Hallo. da wissen wir mir ins wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow Da drüben jetzt Okay. Ich muss hier unbedingt weg. Okay, ich drehe zu langsam für die Schneemobile. Der gehört zu mir. Da muss ich hin. Ich glaube, wir lassen uns jetzt hier ganz dezent runter. Ich habe das Gefühl, auf normal würde ich mehr getroffen werden. Aber das ist okay. Weil, wie gesagt, mir geht es nicht darum, möglichst schwer zu spielen und möglichst viel zu erreichen. Kann ich das wirklich? Ich muss, ich muss natürlich das andere nehmen, ganz spezifisch. Whee. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit ziehen soll, aber ich schieße einfach mal immer, wenn jemand vor mir durchfährt. Wow! Wow, das war nice! Okay, zum, zum Glück sind die Dinger für mich unkaputtbar. Der war sauber. Ich gebe einfach mal Vollgas. Weil ich weiß nicht genau, wie ich damit ziehen soll, sonst. Wir kommen. Ganz ruhig. Nein. Alter. Hallo, darüber... Okay, der macht das von alleine gerade. Oh. Alter. Okay, das war verdammt geil. Das hat verdammt viel Spaß gemacht. Der Rest von Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben eine gesamte Basis erledigt. Von ihnen erwarte ich noch mehr. Gestern waren sie Soldaten an der Front, aber heute sind Frontengeschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück, wirklich vor gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber loyal, keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Bester Freund. Der Preis dafür war hoch, dass Sie neben ihm stehen. Aber agieren Sie trotzdem besonnen. Sie müssen in einem Undercover-Einsatz an Makarovs Seite kämpfen. Das ist ganz schön heftig, dass wir an seiner Seite kämpfen. Makarov war doch... Alexei Brodin. Sacharev International App Online. Oh das ist, glaube ich, das Level. Ja, das ist das Level. Wollte gerade sagen, Makarov ist doch... Genau der, den ich meine. Hallo, Leute! Okay, ich. Ich selber darf nicht schießen, immerhin etwas. Äh, das war, glaube ich, das Level, das da ziemlich kontrovers war, weil man wirklich die Passanten abschießt hier. Ich darf das nicht machen. Das heißt, ich darf nicht schießen, außer auf die Security, glaube ich. Ja, guck mal, ich habe auch geschossen. Ah! Ich habe keinen getroffen. Okay, daneben doch. Ah, ich muss die ja irgendwie überzeugen können, dass ich dazugehöre, glaube ich. Ja, die? Die hat nichts gemerkt, natürlich. Die Dame da. Ja, ich habe irgendwas getroffen. Ich habe auch geschossen, seht ihr? Ich weiß meinen Namen schon nicht mehr. Irgendwas mit Alexei. Kein Russisch, also. Oh mein Gott, ich habe Metall dabei. Oh nein. Alter. So sieht der ganze Flughafen also aus. Ich kenne das vom Spiel, dass man einen Flughafen hat. Ich sehe dich schon, Arschloch. Also, ja. Eigentlich guter Typ. Ist ein Security. Ist sowieso leid. Der ist ja voll ausgestattet. Okay, ich darf aber wirklich nicht auf Zivilisten schießen. Das ist... Gut. Ich würde mich sonst strafbar machen. Also, ja, ich mache mich eh schon strafbar. Ich gehöre zum Terror-Einsatz. Hallo. Aber ich könnte hier das ganze Level mitmachen, ohne zu schieben. Könnte ich das? Einfach mal aus Interesse raus. Tut mir leid, wenn wir jetzt noch mal anfangen, aber das nehme ich jetzt wirklich runter, weil... Ich ziel da mal mit. Das ist schon ein recht, recht krasser Terrorakt hier gerade, ne? Ah, Alter, sogar eine Granatenwerfer habe ich dabei. Ist hier ein detaillierter Scan? Ah, hier stehen die detaillierten Sicherheitstypen. Okay. Ich werde probieren, solange es geht, dass ich nicht schießen muss. Ich sehe zum Beispiel den Security dahinter dem Posten, das weiß ich. Aber ich werde nicht auf den schießen. Sorry, ist gerade der Zug der dufe Ich weiß, jetzt vielleicht... Also vielleicht klappt es ja mit dem Achievement-Hunting, dass dann was gibt. Ich bin nicht wirklich ein Achievement-Hunter, aber es wäre cool, wenn ich hier so einen Pacifist-Bonus kriege. Dass ich keinen Schuss abgegeben habe, zum Beispiel. Benutze ich ernsthaft die Faust und kein Messer oder so? What to see in Germany! Cool Der wartet auf mich, alles klar Ich werde nicht schießen auf keinen Fall Okay, der hat keine Einschussrunden. Ich könnte ihn erschießen. Okay, das ist gerade selber gestanden. Ähm, um ihn zu erlösen, wollte ich sagen, weil der sieht recht aus, als wäre er am Arsch. Das ist ein anderes Flugzeuglevel, als ich da. Hm, Burger King. Also Burger Town. Oh, uh, der böse. Kann ich springen mit X? Ähm Ach so. Ups, das, das wollte ich nicht. Ich kann nicht rennen. Äh, ich wollte eigentlich gar nicht runter. Ich dachte, da kommt eine Wand. Aber anscheinend zählt das als richtiger Weg. Okay. Also ich, müsst, ich muss da einfach rein, okay. Bis jetzt tatsächlich noch 900 Magazin drin, also nicht einmal geschossen. Ja, Laptop ist ja gut. Ab und zu dreht er ein bisschen hoch, ich muss gucken wegen der Lautstärke. Muss ich da mit runter? Ja, muss ich. Ich weiß nicht, ich muss gegen die Polizisten eigentlich kämpfen, weil sonst werde ich ja eh erschossen, aber... Ich will nicht, ich verstecke mich hier drin. Okay. Das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Für Sakaev. Genau, Sakaev ist der Böse. Ich will nicht. Ich muss. Ich muss, glaube ich, so wie es aussieht. Ja, ich muss. Okay, das Ganze war umsonst. Ich dachte, es klappt vielleicht ohne, aber anscheinend... Komm her. Schade. Aber es war ein Versuch wert, okay? Ich habe einen Flughafen drin, auf niemanden geschossen. Das ist doch schon mal etwas... wow, wow, wow. Das ist doch schon mal etwas wert. Töne den Ab... Okay, dann. Es tut mir leid. Ich finde es voll cool, dass man am Einsatzschild vorbeischießen kann. Also, dass der Einsatzschild nicht einfach ultimativ ist. macht auch logisch. Sieht sauber aus. Okay, aber wie ihr seht, ich habe es probiert möglichst ohne jemanden zu erschießen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Wenn doch, habe ich es verkackt, dann tut es mir leid. Aber so nach meiner ersten Einschätzung jetzt, ist es nicht möglich. Das war dumm. Das war sehr dumm. Fresst das... So, jetzt beruhigt es sich wieder. Ich gehe mal hier in die Ecke. Genau dich habe ich vorhin gesehen, nämlich. Wieso zünden die nicht? Nehmen wir gerade die Special Forces einander oder was? Ich kann das nicht lösen da. Ne? Irgendwas mit Flugzeug will er von mir. Wo ist denn der? Da. Bin ich der einzige von ihm, der überlebt hat, oder wie? Ich fühle mich ziemlich dämlich vorkommen, wenn die haben so, ja, ich und Makarov und sonst niemand. So, wir finden nächste Runde raus, was hinter dieser Tür steckt. Wahrscheinlich noch mehr Gegner. Ich sehe gerade links unten äh, einen Tunnel auf der Map, aber mehr weiß ich auch noch nicht. Ich würde sagen, wir beenden mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind in der Folge wieder. Mein Name ist Adrian. Alles Pop mit Zucker. Cheerio!